Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Hier habe ich eine Paste, die ist schon richtig fest, noch nicht gut durchgerührt, aber fest. Ich streiche die trotzdem gleich hier drüber. Da sind noch kleine Klümpchen drin, aber das macht nichts, weil ich finde die Struktur dadurch total schön. Ich will die heute ein bisschen stärker auch drauf stehen lassen. Also nicht so doll verstreichen heute, sondern ich will ganz Simpel und einfach eine Struktur hier drauf bringen. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Mal sehen, inwieweit er mich jetzt hier noch beeinflusst. Aber ja, mir gefällt das so schon ganz gut. Es erinnert mich auch so an, an, ja, an die Wellen, an den Strand, an die Steine, an... Ja, an die Strukturen. Aber ich finde es auch so schon toll. Nur weiß finde ich gut, aber ich will malen. Ich will hier Farbe drauf geben und ja, mich inspirieren so zwei Sachen. Das ist wieder nicht so einfach, weil ich habe einmal den Urlaub noch so voll im Blut und dann aber auch, ähm, bin ich spazieren gegangen habe, so viele Birken gesehen. Fand ich auch toll. Nehmen wir erstmal braun. Das macht auf jeden Fall Spaß, ich kann die Farbe jetzt hier schön drauf bearbeiten und die Höhen und die Tiefen betonen und das geht so einfach und so ist so simpel. Falls du aber Anfänger bist in der Malerei, denke daran, ich habe die Paste einmal trocknen lassen, also die Struktur einmal überfüllen und dann kannst du auch recht schnell weiter darauf arbeiten. Die Paste habe ich mir auch selber angemischt. Ich schreibe das nochmal unter das Video. Ich vergesse das nicht. Ja, manchmal ist es ein bisschen mühsam, die Farbe zu verteilen. Aber das genau ist ja auch das Schöne. Ich kann hier nämlich auch mit ein bisschen Wasser arbeiten, also einfach Wasser dazu geben und dann verteile ich sie eben noch mehr und dann bleibt sie mal ein bisschen fester drauf, mal ein bisschen lockerer drauf und das ergibt auch schon wieder ein tolles Muster. Bei der Birke war hier so ein ganz dunkler Streifen. Der sah so schön rissig aus. Aber irgendwie ist mir auch nicht danach, die heute so nachzuempfinden. Ich glaube, ich mache einfach total gegenstandslos das, wonach mir gerade ist. Und das wird einfach ein schönes Farbspiel. Es muss jetzt sowieso einmal trocknen. Und deswegen mache ich den Rand immer auch schon gleich mit. Also immer ist nicht der Fall, aber hier auf jeden Fall. Ist immer nicht Immer ist nicht immer. Also das kann man in der Malerei wirklich nicht sagen. Ich werde oft gefragt, machst du das immer so oder so? Das ist überhaupt nicht der Fall. Türkis ist natürlich immer eine tolle Farbe. Ich liebe Türkis und in Kombination finde ich es immer große Klasse. Aber ich will jetzt gar nicht so ein peppiges Bild machen und gebe gleich noch mal Weiß dazu. Kommt doch das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das ergibt jetzt eine schöne Mischung, die beiden hier zusammen. Und dann will ich es nur so dünn rüberziehen, mit Wasser verdünnt. Kannst du schön lange da auch dann drauf arbeiten? Es ist einfach eine schöne, leichte Malerei. Ich liebe diese Farben, diese natürlichen Farben kann da auch noch mal heller werden, betone da jetzt nur so diese Höhen ganz leicht, ziehe ich da die Farbe drüber. Pinsel können das gut ab. Du kannst auch mal so drauf rumwischen. Dass, ähm, damit gibst du, ja, mischt du direkt auf der Fläche und es entstehen darüber wieder weitere Farbtöne. So grün da drin finde ich einfach total schön. jetzt eine tolle mischung und gerade hier diese stelle gefällt mir so gut die farben da drin und insgesamt harmoniert das einfach total gut zusammen Eine weiche stellen in dem bild aber dann auch so starke kontraste das ist eine tolle mischung es hat öffnet so den raum es hat so eine schöne weite mehr mache ich da gar nicht dran. Also so, so lasse ich das und das passt total gut. Das kannst du gut auf dem Sideboard stellen, auf dem Fußboden, an die Wand hängen, ins Regal stellen. Also es passt total gut in, in, ja, in so Naturtöne und ja, ich gucke es mir total gerne an, weil es sind so viele, viele Nuancen da drin. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du machst jetzt einfach. Es geht ganz einfach, ganz leicht, ganz schnell. Und ja, den Topf werde ich noch bemalen, da freue ich mich auch schon drauf. Also schnapp dir jetzt auch deine Malsachen und fang an. Alle, die, die mich hier immer begleiten, jeden Sonntag. Du weißt, das Bild habe ich nach dem Urlaub gemalt, der ist jetzt schon wieder etwas her, was ganz schade ist, aber ich, so erinnere ich mich ja auch nochmal wieder daran. Also wenn ich das Bild sehe, dann denke ich auch noch mal wieder an die Zeit, die ich damit verbunden habe. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Jetzt aber nochmal zu dem Buch auf Seite 32 und 33. Da findest du was zu der Struktur im Bild. Und da finde ich interessant, eben was ich zur Struktur PASTE geschrieben habe. Und da habe ich auch nochmal ein Video zu. Das stelle ich jetzt gleich nochmal unter das Video als Link. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und hab eine schöne Zeit. Danke für deinen Kommentar und ja, für dein Abo und Like sowieso. Dankeschön. Tschüss.